Oh little Oh mein Gott Was? Ich cool hab keine Klasse geschafft! Yes! Nice. Aus dem Nichts! Yes! Aus dem Nichts! Hast du aufgenommen? Ja bin ich! Geil Yes! Yes! Oh mein Gott! Das kam aus dem Nichts! Oh mein Gott. Ich habe einfach keine Klasse geschafft. Was? No comments. Ich glaube, die Server sind aus. Ah, oh, Attempt Count 4391 2849. So. Ich habe einfach keine Klassung geschafft. Ich, ich, ich kann nicht klar. 4391. Was? Oh mein Gott, ich kann nicht mal tippen. 4391. Plus 2849. 7240. Okay. 7240 Attempts. Ich glaube, ich habe noch ein paar Attempts mehr. Aber ja, auf Copies, wo ich gelöscht habe. Ich glaube, das sind so 500 Attempts mehr. Oh mein Gott. Ich hab's einfach geschafft. Ich hab einfach keine geschafft.